Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es in Lightroom um das Transformieren Tool, denn dort möchte ich euch mal zeigen, wie man gerade so mit Städtefotografie die Linien noch richtig schön gerade bekommt, ohne dass es unrealistisch aussieht. Denn das Problem ist, dass sich diese Linien dann, wenn man sie ganz gerade macht, dass sich das ganze Bild dann immer relativ stark verzerrt. Und das möchte ich dir heute mal zeigen, wie man das noch ein bisschen bearbeiten kann. Viel Spaß!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 Ich habe mir jetzt hier mal zwei Bilder rausgesucht, die ja besonders gut passen werden wahrscheinlich, um hier das Transformieren-Tool zu zeigen. Als erstes mal, ich habe das hier so angeordnet. Das kann natürlich sein, dass es das hier in der Reihenfolge bei euch ein bisschen anders ist, denn ich habe mir hier das Ganze etwas anders angeordnet, so wie mein Workflow von oben nach unten funktioniert. Ihr könnt jetzt dieses Transformieren-Tool hier einmal aufmachen. Und als erstes habt ihr hier oben sechs Buttons, die man einfach anklicken kann. Das ist so mehr oder weniger ja so eine Automatikfunktion. Das heißt, ich klicke hier einmal drauf, das Bild wird analysiert und entsprechend auch angepasst. Je nachdem, welchen Button ihr jetzt klickt, werden verschiedene Dinge automatisiert. Und man kann immer den Mauszeiger hier drüber halten und dann wird eigentlich immer schon mit diesem Layover erklärt, was da passiert. Zum Beispiel hier bei Auto, ausgewogene Ebenenkorrektur, Seitenverhältnis und Perspektivenkorrekturen werden aktiviert. Das kann ich einfach mal machen. Ich finde Auto immer so, naja, so semi. Du siehst jetzt, was hier passiert. Also es wurde probiert, hier die vertikalen Linien gerade zu machen. Ich finde, sie sind nicht komplett gerade. Ja, also da müsste man auch schon eine ganze Menge tun. Das ist das Haus hier auf der rechten Seite zum Beispiel. Das kippt immer noch relativ stark in die Mitte. Ähm, andererseits ist es natürlich auch mit so einem krassen Weitwinkel fotografiert, du siehst es jetzt hier oben, 14 mm und ich musste die Kamera natürlich sehr stark nach oben kippen, damit ich überhaupt hier die Häuser noch komplett drauf habe. Von vornherein also gesagt, dieses Bild ist sehr, sehr schwer so zu korrigieren, dass da wirklich alle Linien komplett gerade sind. Trotzdem muss ich immer sagen, diese Autofunktion, die gefällt mir meistens nicht ganz so sehr. Dann habe ich hier zum Beispiel äh, vertikal. Da wird probiert, dass die vertikalen Linien komplett gerade werden. Sieht man jetzt hier, ja, ist jetzt schon ein bisschen besser. Wobei ich immer noch finde, dass die nicht komplett gerade sind. Dieses Haus kippt jetzt für mein Empfinden so ein bisschen nach außen weg. Und dieses Haus kippt für mein Empfinden hier teilweise jetzt auch so ein bisschen nach außen weg. Also da ist es einfach wieder ein bisschen zu doll. Ähm, Ebene, wir können mal auf ausgehen und dann gehen wir mal auf Ebene. Ähm, ja, hier passiert nicht viel auf der Ebene. Da wird eigentlich nur geguckt, ob der Horizont gerade ist oder nicht. Auch das ja ist jetzt nicht super spannend und voll. Da ähm, ja wird quasi alles einmal so ein bisschen gemacht. Ja, aber auch hier das Ergebnis gefällt mir nicht ganz so sehr. Was ich gerne nutze, ist hier tatsächlich der Button mit Hilfslinien. Denn mit Hilfslinien, da habe ich selber die Kontrolle darüber. Da passiert es nicht automatisch, sondern da kann ich selber quasi eingreifen in das Geschehen. Mit Hilfslinien kann ich jetzt hier zum Beispiel an vertikalen Linien selber Hand anlegen. Also man sieht es jetzt hier in dieser Lupenversion. Da sieht man es dann auch sehr gut, wo man jetzt genau gerade ist mit der Maus. Und jetzt könnte ich zum Beispiel an dieser vertikalen Linie hier, mit gerückter Maustaste einmal ziehen, dann ziehe ich hier so eine Linie auf und dann setze ich das Ganze hier unten dann wieder ran. Jetzt muss ich hier aufpassen, hier das Gebäude ist ähm, hat hier noch so ein paar Hervorstehungen. Ja, also ich muss diese Linie hier nehmen und die ziehe ich jetzt einfach mal das ganz nach unten durch, bis hier ungefähr. Und dann weiß ich, dass diese Linie gerade sein soll. Jetzt muss ich noch eine zweite Linie aufziehen, weil äh, Lightroom mindestens immer zwei Linien braucht für sowas. Jetzt nehme ich mal einfach hier noch so eine Linie und ziehe jetzt hier noch mal eine auf. Und dann weiß Lightroom, okay, diese beiden Linien müssen gerade sein. Ja, das sind zwei vertikale Linien. Und dann wird das Ganze hier entsprechend optimiert. Ich finde, das sieht jetzt schon wesentlich besser aus als alles, was wir bisher gemacht haben. Problem ist jetzt hier an dieser Geschichte, dieses Foto ist auch so fotografiert, dass wir hier oben sehr wenig Platz haben. Und jetzt ist dieses Gebäude hier oben schon leicht angeschnitten. Das gefällt mir natürlich nicht ganz so sehr. Aber jetzt kann ich erstmal hier wieder draufklicken, dass ich hier diese, dieses Linienwerkzeug erstmal wieder deaktiviert habe. Und ich habe jetzt hier drunter noch weitere Regler, mit denen ich das Ganze noch ein bisschen bearbeiten kann. Zum einen haben wir hier Vertikal. Da kann ich das einmal demonstrieren, wenn ich das jetzt hier weiter ins Negative ziehe oder weiter ins Positive, dann kippt das Bild quasi entweder nach oben oder nach unten. Also im Endeffekt auch das, was wir gerade eben so ein bisschen gemacht haben. Ich kann also die vertikalen Linien hier noch begradigen, beziehungsweise kann ich sagen, ich möchte den Eindruck erwecken, dass ich eher so ein bisschen von unten nach oben gucke oder von oben nach unten, ja, je nachdem. In dem Fall jetzt hier werde ich das Ganze mal noch so ein kleines bisschen Kleines bisschen werde ich es noch kippen, so ein müh so also auf minus 1 ungefähr. Horizontal, da drehen wir das Bild quasi auf der horizontalen Achse. Das kann auch immer dann sinnvoll sein, wenn jetzt der Horizont nicht ganz gerade ist. Dann kann ich das hiermit noch so ein bisschen begradigen. Ja, stellen wir ihn auf mal plus 1 hier, ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Drehen ist, denke ich mal, relativ selbsterklärend, damit drehe ich einfach das Bild. Das brauche ich jetzt hier in dem Fall eher weniger. Aber wenn deine Kamera nicht ganz gerade war, dann kannst du natürlich auch damit dein Bild noch drehen. Und was ganz spannend ist, ist hier das Seitenverhältnis. Hiermit kann ich nämlich jetzt das Bild noch etwas weiter stretchen oder so ein bisschen zusammenstauchen. Und gerade wenn ich jetzt ähm, sowas mache wie hier, wo ich jetzt die vertikalen Linie hier begradigt habe, dann sieht das immer so extrem aus. Dann sehen diese Gebäude sehr weit gestretched nach oben aus. Und mit dem Seitenverhältnis kann ich das Ganze jetzt so ein bisschen korrigieren. Da kann ich das Ganze so ein bisschen breiter ziehen. Und äh, die Gebäude an sich werden dadurch auch so ein bisschen wieder zusammengestaucht. Das finde ich immer ganz schön. Und das mache ich jetzt hier mal so, gehe ich mal so auf minus 45, denke ich mal, sieht ganz gut aus. Und damit sieht das ganze Bild jetzt auch wieder ein bisschen realistischer aus, wie ich finde. Also das nehme ich immer ganz gerne hier noch mit dazu, dieses Seitenverhältnis, um jetzt das ganze Bild wieder so ein bisschen realistischer wirken zu lassen. Sonst ist es mir einfach zu verzerrt. Mit Skalieren kann ich jetzt theoretisch hier noch weiter in das Bild reinzoomen oder auch rauszoomen. Das nutze ich eigentlich so gut wie nie. Also wenn, dann kroppe ich eigentlich das Bild immer, das nehme ich dann hier das, das Freistellen-Werkzeug noch mit dazu und beschneide es jetzt, wenn jetzt hier unten zum Beispiel die weißen Ränder bleiben. Und dann kann ich das Ganze noch auf der X-Achse und auf der Y-Achse verschieben, wenn ich das gerne möchte. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier mal probieren, stellen wir das Ganze hier mal wieder auf 0. Ich könnte jetzt aber zum Beispiel noch probieren, auf der Y-Achse das Ganze ein bisschen zu verschieben. Ja, und du siehst, hier oben habe ich noch relativ viel Platz. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier den unteren weißen Rahmen so ein bisschen wegnehmen jetzt haben wir das Ganze so ein kleines bisschen verschoben. Das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt gibt es hier unten noch einen Button, der heißt Zuschnitt beschränken. Ähm, den nutze ich auch nicht gerne, weil ich meine Bilder lieber gerne selber zusammenschneide. Aber mit Zuschnitt beschränken, theoretisch, ne, kann man jetzt hier unten diese weißen Ränder rausnehmen. Aber da geht auch noch ganz viel anderes mit raus, was ich nicht möchte. Deswegen nehme ich das immer ganz gerne wieder hier raus. So, und dann gehe ich jetzt hier mal in das äh, Freistellen-Werkzeug. Und jetzt werde ich hier mal das Seitenverhältnis rausnehmen, also dieses Schloss aufmachen quasi, dann kann ich nämlich das Seitenverhältnis selber bestimmen und jetzt können wir das Ganze hier so beschneiden, wie wir es wollen und brauchen. Also hier auf der Seite nehme ich jetzt noch ein bisschen was raus. Wichtig ist mir, dass dieses Haus hier komplett drauf ist und hier auf der Seite ist es schön, wenn zumindest der Zoologischer Garten, dieser U-Bahn Haltestation, dieses Schild hier komplett mit drauf ist, wenn das nicht angeschnitten ist. Ja und so gefällt mir das doch schon mal ganz gut. Jetzt klicke ich hier mal auf Fertig und jetzt haben wir hier ja ein schön begradigtes Bild. Ähm, da kann man immer noch gucken, ob man es noch ein bisschen weiter treibt. Hier zum Beispiel mit dem Seitenverhältnis. Könnte man mal auf minus 50 gehen. Aber so sieht es einigermaßen realistisch aus. Ich zeige dir mal vorher, nachher. Ja? Könnte man fast noch ein bisschen mehr machen mit dem Seitenverhältnis. Gucken wir uns mal noch ein zweites Beispiel an. Da ist es nicht ganz so extrem. Also ich empfehle dir immer, wenn du ähm, fotografierst, sehr weitwinklig und dann die Kamera sehr stark nach oben drehst, dass du dann rechts, links, oben und unten genug Platz lässt, damit du schon im Vorfeld weißt, okay, ich muss dieses Bild jetzt hier in Lightroom noch so bearbeiten mit dem Transformieren-Tool. Da geht halt an den Rändern eine Menge verloren und dementsprechend, wenn du die Option hast, dann lieber ein bisschen weiter rauszoomen, sodass du dann diese Stellen dann noch wegschneiden kannst. Schauen wir uns jetzt mal dieses Bild hier aus Dubai an. Auch hier habe ich mit 14mm fotografiert. Hier habe ich die Kamera nicht ganz so weit gekippt, aber so ein kleines bisschen kippt sie dann doch schon nach unten. Sieht man hier auch mal sehr schön, an den Rändern vor allem. Auch hier würde ich wieder mit den Hilfslinien arbeiten und dann ziehe ich mir jetzt hier einfach mal welche auf. Einmal hier was runter an dem Gebäude. So. Das ist die erste Linie. Die zweite Linie, die packen wir mal hier hin. Nehmen wir genau dieses hellgraue hier als Anhaltspunkt und dann ziehe ich mir die hier auch wieder komplett runter. So, sehr schön. Dann ist das schon wieder hier schön begradigt, dann haben wir zumindest schon mal gerade vertikale Linien. Ich klicke jetzt hier wieder auf dieses Symbol, damit ähm, die, ja, dieses Linienwerkzeug wieder deaktiviert wird und jetzt könnte man hier in dem Seitenverhältnis wieder so ein bisschen gucken, dass man es wieder so ein bisschen stretched. in dem Fall jetzt hier nicht ganz so doll, weil auch natürlich die vertikalen Linien nicht so stark ähm, korrigiert worden sind, von daher passt das so eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, horizontal können wir es noch ein ganz kleines bisschen drehen hier. Ja, dann müssen wir da hinten immer so ein bisschen auf den Horizont achten. Das ganze Bild kippt auch so ein ganz kleines bisschen noch. So. Und so sieht das Ganze doch schon wieder richtig gut aus. Ne? Auch hier wieder vorher und nachher. Hier an dem Bild, wie gesagt, eine kleinere Korrektur. Das sollte aber auch eher das Normale sein, dass du jetzt nicht so wie im ersten Bild so krass korrigieren musst, sondern dass du kleinere Korrekturen vornimmst. Und dann, wie gesagt, finde ich es immer ganz schön, wenn du hier die vertikalen Linien begradigst, dass du dann mit dem Seitenverhältnis ein bisschen gegenkorrigierst. Also, so viel dazu. Ähm, natürlich am besten ist es immer, wenn die Kamera komplett gerade ausgerichtet dasteht, aber das gibt oftmals so ein Motiv auch gar nicht her. Wie jetzt hier zum Beispiel. Wenn ich hier die Kamera komplett gerade gemacht hätte, dann hätte ich hier unten einfach diese ganze Kreuzung gar nicht mit drauf gehabt, die ich ja drauf haben wollte im Vordergrund. Ne? Und dementsprechend korrigiert man das dann später in Lightroom halt noch so ein bisschen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du mehr über Lightroom lernen möchtest, dann schau doch mal in meinem Online-Shop vorbei. Dort gibt es nämlich zwei Videokurse, einmal für Anfänger und einmal für Fortgeschrittene unter euch. Da einfach mal vorbeischauen und das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr mehr über Lightroom erfahren wollt. Ansonsten möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch mir gerne bei Instagram folgen könnt. Und ich würde mich ansonsten natürlich auch noch sehr darüber freuen, wenn wir uns einfach im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich jetzt Ciao und viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten.